Rain could. You're the rain the <laughs> Samen mit Sport 2000 teste ich also für euch heute diesen neuen Puma Future von Neymar, vor allem die Innenseite, sieht sehr sehr cool aus, den wollen wir uns heute im Detail angucken, das letzte Review ist sehr sehr lange her, das heißt wir gucken heute auch auf die Langzeitwirkung und wie ich diesen Fußballschuh einschätze, alles was ihr wissen müsst zum Thema Passform, Performance, Spielertyp und so weiter gibt es heute nochmal zusammengefasst, um diesen Fußballschuh nochmal auf dem Platz in Action zu zeigen, deshalb genug gelabert, let's go! Hey, danke.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 Bevor wir heute auch mal so ein bisschen auf die Langzeitwirkung vor allem im Bereich Haltbarkeit und Verarbeitung eingehen wollen, würde ich sagen, für all die das erste Review noch nicht gesehen haben, fassen wir noch mal kurz zusammen, was den Puma Future Set allgemein ausmacht und was er alles mitbringt. Der Puma Future Set steht für die kreativen und agilen Spieler, laut Puma genau nach den Vorstellungen von Neymar konzipiert, sprich für alle Spielertypen, die gerne und auch oft in den Zweikampf gehen und dort natürlich dann Wendigkeit brauchen. Dafür steht dieses Fusion Fit, im Mittelfußbereich ist es ein Kompressionsband, das einfach nochmal hilft, wendiger zu sein, dass der Fußballschuh deiner Fußbombe besser nachahmt und so auch besser aus der Kurve zu beschleunigen. Dafür steht auch diese in Z-Form angelegte Außensohle, das sogenannte Dynamic Motion System. Das unterstützt dich hier sehr gut und arbeitet hier am Zusammenspiel mit dem Fusion Fit Plus extrem effektiv. Das Ohrmaterial an sich ist nicht das dünnste, damit nicht der direkteste Touch. Nichtsdestotrotz auch hier ein gutes Ergebnis, weshalb man sagt, dieser Fußballschuh ist vor allem bei Tribblespielern sehr, sehr beliebt. Kommen wir also wie versprochen zur Langzeitbewertung von diesem Fußballschuh zum Puma Future Z. Schon mal vorweg, für mich einen der Top 3 Fußballschuhe, die es aktuell auf dem Markt gibt, einfach weil er einen sehr guten Komfort hat. Das Ummaterial ist ein gutes Zusammenspiel aus Polsterung und direktem Ballgefühl. Das heißt, auch im Winter ist es nicht unangenehm, mit diesem Fußballschuh zu spielen. Deshalb spiele ich den eigentlich sehr, sehr gerne. Vor allem auch aufgrund dieser flexiblen Socke, dem Fusion Fit Blast im Mittelfußbereich, passt er sich sehr gut an und ihr habt es gehört, ist für viele verschiedene Fußtypen geeignet. Was allerdings so ein kleiner Nachteil bei diesem Fußballschuh ist auf die lange Zeit, ist das Thema Haltbarkeit. Vor allem hier auf der Sohle, bzw. an der Innenseite hier an der Sohle, kann es zu Verschleiß kommen. Vor allem auf Kunstrasen ist das immer die Problem zur Nummer 1 bei Fußballschuhen. Und dadurch, dass diese Sohle sehr flach angelegt ist und nicht über das Ummaterial hinausragt, kommt es tatsächlich zu Verschleiß. Auf Kunstrasen ist das natürlich nochmal aggressiver als im Vergleich zu normalen Naturrasen. Wir sind also jetzt angekommen am Ende des heutigen Playtests. Ich bin sehr gespannt, was ich von euch zum Puma Future in den Kommentaren hören werde. Lasst gerne Feedback da. Zum einen, was sagt ihr zum neuen Colorway? Und zum anderen natürlich, lasst gerne Feedback da, falls ihr den Schuh schon gespielt habt. Welche Erfahrung habt ihr mit dem Schuh gemacht? Das interessiert uns natürlich immer Blenden. Deswegen lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Eure Meinung zum Colorway 1 bis 10 oder 0 bis 10, je nachdem. Und natürlich auch eure Erfahrung, was die Performance von diesem Nehmer Fußballschuh angeht. Das war es auch schon wieder zum Puma Future Set. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Was sagt ihr zum neuen Neymar-Fußballschuh? Lasst jetzt eure Meinung in den Kommentaren da. Falls ihr euch diesen Fußballschuh sichern wollt, checkt den Link in der Beschreibung. Dort kommt ihr zum sport 2000 Online Shop und könnt euch diesen Fußballschuh sichern. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr keine mehr verpassen wollt. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bleibt sportlich und ciao.